Ich bin die Katrin und mich hat es immer total genervt, wenn ich auf dem Weg in die Läupe oder bei der Überquerung der Straße oder beim Start eines Laufes wie dem Engadiner vereiste Schuhe habe und so schlecht in die Bindung gekommen bin. Und da habe ich diesen Eisfix erfunden, der mir der Abhilfe schafft. Ich kann dort sehr gut von unten nach oben den Schnee aus dem Schuh entfernen, ganz einfach. Oder um 90 Grad gedreht von oben nach unten den Eis rausschieben. Und so komme ich dann ganz schnell in meine Bindung rein und kann wieder losflitzen. Ihr könnt den Eisfix bestellen unter www.eisfix.ch und wünsche euch viel Spaß dabei.